Ich werde kurz erzählen über Besonderheit von Kasachstan unter den post Ländern und in aller groben Zügen den Ablauf der Ereignisse schildern und um am Ende vielleicht einen kleinen, sehr vorläufigen Fazit zu sehen. Kasachstan ist nicht nur zweitgrößte unter den post Republiken, Kasachstan ist auch die stärkste Wirtschaftsmacht in der Region Zentralasien und unterscheidet sich von seinen Nachbarrepubliken in äh, einigen äh, sehr wichtigen Punkten. Erstens, während äh, Zentralasien besteht aus Kasachstan, Kyrgyzstan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, Alle diese Länder, bis auf Kyrgyzstan, äh, haben Regimes, die man klassisch und als Autorität bezeichnet. heißt, es gibt nicht so etwas wie Macht, Le äh, andere also Regierung ändert sich im Folge von Wahlergebnissen. Das gibt es noch nicht. In Kirgisien gibt es das, aber die Regierungswechsel verlaufen häufig gewaltsam und nicht im Folge von Wahlen, sondern im Folge von Anfechtung von Wahlergebnissen. Alle diese Länder, bis auf Kasachstan und Turkmenistan, leben faktisch davon, dass ihre Staatsbürger im erwerbsfähigen Alter im Ausland waren. Nach Russland, nach Südkorea, in Arabische Emiraten und manchmal auch nach Kasachstan, verdienen dort im Niedriglohnsektor Geld und überweisen das dann nach Hause. In manchen dieser Republiken geht es so weit, dass Kinder nicht mehr voll, im vollem Umfang Schulbildung erhalten, weil sie schon früh anfangen zu arbeiten. Ausnahmen bilden Kasachstan und Turkmenistan. Turkmenistan ganz einfach, weil er seine Staatsbürger nicht rauslässt und sie in äh, Rohstoffförderung arbeiten lässt. Also Turkmenistan gehört zu den geschlossenen Staaten auf der Welt, verbleibbar mit. Kasachstan ist tatsächlich äh, insofern eine Ausnahme bis heute gewesen. Das ist ein Land, wo Leute nicht auswandern, sondern einwandern. Das ist ein Land mit höchsten, äh, also mit stärksten Wirtschaft. Höchsten Lebensniveau, Lebensstandard in der Region. Und obwohl es unbestreitbar, also niemand wurde bestreiten, dass das äh, äh, Regime von äh, Nazarbayev, der zur Sowjetzeit Parteichef war, danach Präsident wurde und danach Präsident auf Lebenszeit wurde und es 2019 zurücktrat, aber nicht sich aus Politik zurück, sondern äh, zurücktrat vom Präsidentenposten und dafür den in der Verfassung festgeschriebenen Posten von Yen also Vater der Nation und Führer der Nation, erhalten hat. Niemand hat jemals bestätigt, dass dieses Regime autoritär und korrupt ist. Aber äh, viele Beobachter aus dem Westen, aus der russischen Opposition, haben gesagt, ja, er ist autoritär. Aber im Vergleich zu Putin und Lukaschenko ist er so ein weitsichtiger, autoritärer äh, Herrscher, der sich überhaupt nicht äh, den, äh, also der seine Märkte öffnet, der keine einzelwestliche Rhetorik fährt, der politische Opposition, also man muss im Klartext sagen, äh, Kasachstan ist äh, bei weitem autoritärer als Putins Russland und bei weitem länger. Also dort ist Opposition, äh, die im Parlament ist, äh, versucht nicht einmal so zu tun als es Opposition. Aber irgendwie hatte Nazarbayev immer den Ruf von einem ja, er ist der autoritäre Herrscher, aber er ist vielleicht auch so der modernste und modernisierendste unter diesen Herrschern, der äh, viel in Geld in Infrastruktur steckt, der zwar korrupt ist, aber äh, unter dem haben es Unternehmen, sowohl Kasachisch als auch westlicher viel besser als unter Putin oder Lukaschenko. Was solchen Beobachtungen entgeht und was, glaube ich, für Linke im post-sowjetischen Raum äh, sein Land kein Geheimnis ist? Es gibt keinen anderen. Wirklich keinen anderen unter noch autoritären und noch blütigeren Regime. Regimen. Also Regime in Tadjikistan ist bestimmt blütiger. und Regime in Turkmenistan hat Führungspersönlichkeitskultur, der bei weitem grotesker ist. Das stimmt alles. Aber nur ein einziges Regime im post Raum seit 1991 hat tatsächlich geschafft, Schusswaffen, also scharf geladene Schusswaffen, gegen Streikende, nicht gegen bewaffnete Staatsfeinde, nicht gegen Terroristen, nicht gegen äh, Reiz, sondern gegen streikende Arbeiter einzusetzen. Und das war Regime in Kasachstan. Kasachstan ist nämlich auch das einzige Land im der Region Zentralasien mit organisierten Arbeiterbewegungen. Ist auch verständlich, äh, in anderen Ländern arbeiten Arbeiter, wo auch immer, aber jetzt nicht in Kyrgyzstan, nicht in Tadschikistan und nicht in Usbekistan. Dort sind eigentlich äh, vor allem äh, ältere Leute und bei Staatsapparaten beschäftigt, und Kinder, viele Kinder. Äh, Kasachstan äh, hat tatsächlich äh, lebendigste Gewerkschaftsbewegung, aber auch die Gewerkschaftsbewegung, die am meisten mit zu Und in der Hinsicht ist Regime, was vielleicht politisch-oppositioneller, viel sanfter behandelt als Putin oder Lukaschenko, äh, bei weitem knaden äh, Nach diesem Schlusswaffen-Einsatz, das war Zugegeben nur einmal, 2011, aber genau in diesem Ort sind die Proteste dieses Mal auch losgegangen, im Westen von Kasachstan. Daneben, also neben staatlichen Repressionen, gibt es in Kasachstan auch jede Menge nichtstaatliche Repressionen gegen jede Form von organisierter Arbeiterbewegung, sei es Gewerkschaft, sei es. Irgendeine Form von Arbeiterprotest, sodass Leute einfach verschwinden, wegen kriminellen Selecten eingesperrt werden, bedroht werden, entführt werden. Und in der Hinsicht ist das diese andere Seite von Kasachstan, wo es äh, mit Methoden arbeitet, äh, die sonst auf post Raum in der Brutalität nicht eintreten. Außerdem. Äh, ist Kasachstan ein Land, was tatsächlich äh, bisher recht problemlos im Gegensatz zu Ukraine oder äh, Georgien äh, geschafft hat, sowohl mit Russland als auch mit Westen ausgeglichenes Verhältnis zu haben. Und wie gesagt, äh, Kasachstan hat seine Wirtschaft sehr früh geöffnet. Das heißt, äh, äh, die Unternehmen, die in Kasachstan Uran fordern, Erdöl fordern, Kupfer fordern, gehören... Äh, Mal zum größeren, mal zum geringeren Teil ausländischen Unternehmen. Äh, gleichzeitig beliefert Kasachstan, äh, so, also Kasachstan ist ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner von der EU, aber Kasachstan ist zugleich tragende Säule von der Eurasischen Zollunion. Ne, zum Vergleich, Ukraine musste sich entscheiden, Eurasische Zollunion oder Partnerschaft mit der EU. Äh, bei Kasachstan stellt niemand solche Bedingungen. Okay, Kasachstan ist auch kein Kandidat für EU-Beitritt, aber äh, man kann schon sagen, äh, die Empörung über etwas, was ihm nicht passt in der Ukraine und in Weißrussland ist bei Weitem größer als bei... weil Man sagt immer, Kasachstan hat offensichtlich Defizite und hat Probleme mit Korruption, aber das, das folgt, daraus folgen keine Sanktionen. Ne? Kasachstan verzichtet auf einzig westliche Rhetorik komplett im Gegensatz zu Putin und Lukaschenko. Kasachstan ist aber... Auch ein Land, zentralasiatischen Republiken, wo nach 1991 die Staatsführung auf einzige russischen Nationalismus verzichtet hat. Also in manchen dieser Republiken äh, verschwand russische Minderheit sofort, weil es wurde fissionerträglich und sie wanderten nach Russland ab. In Turkmenistan ist russische Sprache komplett aus dem Verkehr gestrichen. Kasachstan war zur Sowjetzeit eine der wenigen Republiken, die einzige, wo die Titularnation, also ne, Kasachstan, Kasachen, Weniger als 50 Prozent dastehen. Das hatte sowohl mit Deportation von größeren Gruppen nach Kasachstan zu tun, mit Deportation von Deutschen, von Ukrainen, von Kremtataren, von Kurden, von Koreanern. Ich will das nicht fortsetzen, aber es sind noch einige mehr. Als auch mit Industrialisierung, weil sobald in Kasachstan was so, äh, Industrielles gebaut wurde, kamen Ingenieure und Arbeiter aus ganz Sowjetunion. Wenn Kasachen dann in die Stadt zogen, trafen sie Leute aus allen möglichen Gruppen, die alles mögliche sprachen, aber kein Kasachisch. Das wurde Russisch zur Lingua Franca. Und das konnte man nach der Unabhängigkeit ohne weiteres so nicht abstellen, weil Kasachen, die in den Städten aufgewachsen sind, Kasachisch häufig nicht können. Deswegen hat das äh, Kasachische Regime ständig betont, ja, wir sind ein multinationales Land und russische Sprache wurde in der Öffentlichkeit geduldet, auch verschieden je nach Region. Aber trotzdem in einem Land, wo Kasachen noch gerade mal 50 Prozent waren, alle Führungsposten nach der Unabhängigkeit sind konsequent nur mit Kasachen besetzt. Das ist also so ein Kompromiss zwischen doch deutlichen ethnischen Nationalismus und Rhetorik, die andere nicht ausgrenzt. Von, von Führung. Von Führungsposten seid ihr ausgegrenzt, aber wir machen dann euch kein Exempel wie in baltischen Staaten oder in Turkmenistan. Oder. Und äh, Kasachstan ist tatsächlich ein Land, was äh, als wichtiger Lieferant von wichtigen Rohstoffen, äh, ist tatsächlich ein Land ohne Großmachtambitionen, weil Kasachstan hat bei Unabhängigkeit Atomwaffen hat sie quasi eingetauscht. Atomwaffen abgegeben und dafür einige lukrative Kredite bekommen, hat Kasachstan eigentlich keine Feinde. Er hat nur Partner, die mit ihm unzufrieden sind, weil es ein sehr unzuverlässiger Partner ist. Und auch dann, mit, dann doch anfängt mit China was zu machen, aber so richtige Feindschaft wie Armenien und Aserbaidschan haben, hat Kasachstan zu keinem. So viel kurz zu der Vorgeschichte. Wie viel Zeit hat Hast du zehn Minuten geredet? Okay, dann ähm, ist das die Ze Hälfte, die Hälfte ist der äh, Radiusablauf. Ja, sehr gut. Nachdem der Präsident Nsarbaev äh, zurückgetreten ist und äh, seine Macht äh, an äh, bisher vollem Bekannten, Politiker namens Sakaev, er war vorher Diplomat, Diplomaten kennt man meist in dem Land nicht zu, abgegeben hat, Lobten äh, Liberale in Russland das zum Beispiel unter Grünen, das ist mal ein sanfter Macht Machttransfer, äh, wo, äh, naja, es war klar, Sachbaevs Familie bekommt laut mit Verfassungsänderungen Sicherheit vor Strafverfolgung, also nicht nur er, sondern auch seine Familie. Aber dafür gibt es so sanften institutionellen Machtübergang an einen neuen Präsidenten, der sofort mit Reformen beginnt. Und er hat tatsächlich mit Reformen begonnen. Äh, man kann uns sagen, er hat einerseits, äh, also hat angekündigt, jetzt gibt es... Äh, äh, Generationswechsel in der Politik, heißt in der herrschenden Partei, aber immerhin. Es gibt Quote für Jugendliche, für Frauen und für Behinderte bei Parlamentswahlen. Es wird äh, etwas lockerer Demonstrationsrecht geben und vielleicht, aber nur vielleicht, werden Oppositionskandidaten zugelassen. Äh, und ansonsten hat auch eine wirtschaftliche Liberalisierung vor. Und äh, somit ist tatsächlich... Äh, auch seit dem Kasachstan, den arabischen Frühling viel ähnlicher als anderen auf im post Raum in letzter Zeit, weil die Ursache waren jetzt nicht irgendwelche Wahlen, die von falschen Seite gewonnen wurden, sondern Streichung der Subventionen. Eigentlich war das genau das Teil von Reformen, auf die alle so, vor allem im Westen und der russischen Opposition und der russischen Opposition so gewartet haben, mehr Marktwirtschaft. Nur hat das ergeben, mehr Marktwirtschaft und mehr Möglichkeit zu demonstrieren, ergibt äh, mehr Proteste gegen mehr Marktwirtschaft. Äh. Die äh, Proteste gingen tatsächlich los, nicht unbedingt von Arbeitern, also es war schon Industrieregionen, aber hauptsächlich so unmittelbar betroffen von dieser Flüssiggaspreiserhöhung waren diejenigen, die nicht in dieser doch lukrativen der Branche arbeiten, sondern diejenigen, die sich ein, also sie äh, nehmen den Kredit auf, kaufen sich einen äh, Lastwagen oder einen Transportwagen und transportieren damit Lebensmitteln in Restaurants oder vom, zum Supermarkt und verdienen damit Geld und bezahlen äh, ihr Auto und ihr Haus, weil Haus ist auf den Kredit gekauft. Wenn diese Preise erhöht sind für Flüssiggas, dann können sie die Kredite nicht mehr beziehen. Ihre Proteste sind übergegangen in Arbeitsniederlegungen. Nur in einer Region, aber dafür sehr effektiv, genau in der strategisch wichtigsten Branche des Landes, äh, Rohstoffförderung. Soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ihr bessere Informationen hat, griff das auch auf äh, Metallverarbeitung und Transportwesen über. Danach hat schon Präsident äh, Zugeständnisse angekündigt, aber nur für diese Region. Aber da war es schon zu spät, weil dann demonstrierten Leute in äh, früheren Hauptstadt al Die Hauptstadt wurde verlegt. Und Proteste in al Almaty waren auch anderes, weil sie waren, dort gibt es auch weniger Industrie, dort war weniger Streit, dort war erst Proteste auf der Straße, auch mit so politischen Forderungen. Also mit Forderungen gingen so erstmal waren sie Forderungen natürlich sofort äh, äh, Regulierung der Preise, dann war Forderung äh, Senkung des äh, neulich Uh, Rentenalters, uh, mehr uh, Kindergeld uh, und noch viele weitere soziale Forderungen, uh, plus immer, dann kam nach und nach dazu, dass Leute, uh, also der Präsident, uh, der neue Präsident beruft sich immer auf die Autorität des Alten. Der alte Präsident tritt immer als Mentor auf. Und dann schreien die Leute, der Alte soll weg und stützen seine Denkmäler. Und das, da funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Im Zweifelsfall appelliert man an Autorität des alten Präsidenten. Äh, da Kasachstan ein Land mit riesigen Gefällen zwischen Stadt und Land ist und auch riesigen kulturellen Gefällen, weil Leute, die auf dem Land leben, sind meist Kasachen, die sprechen nur Kasachisch. Und wenn sie in der Stadt sind, verstehen sie sich mit diesen Kasachen, die Russisch sprechen, so gar nicht. Und werden von denen äh, abschätzlich Mambets benannt und nennen Leute in den Städten Schala-Kasachen also bei Sachen. Äh, irgendwann tauchten in diesen Städten, wo Polizei nach, also auffällig schnell sich zurückzog, Leute vom Land, junge Männer vom Land, sag ich jetzt mal, wir kommen mit Autos und da gehen Informationen auseinander. Nach einigen Informationen nehmen sie erst an Demonstrationen teil und gehen dann plündern. Nach anderen Informationen in Almaty haben sie die Demonstranten eigentlich umkreist und quasi von der diesen Platz verjagt und dann gingen die Plünderungen los. Äh, sobald Plünderungen losgehen und Polizei nicht da ist, ist das, äh, also ne, Protest ist völlig dezentral, es gibt keine zentrale Forderung, es gibt keine Koordination, Leute im in Industrieregionen hören es in der Hauptstadt, in der ehemaligen Hauptstadt gibt es Plünderungen, Leute in der Stadt äh, haben einfach Angst vor dieser Landbevölkerung, also mit Solidarität haben sie gar nichts zu rechnen. Und äh, die Bevölkerung spaltet sich nicht in Anhänger des Regimes und gegen des Regimes, sondern in diejenigen, die plündern und diejenigen, die mit ihrer Jagdgewehr vor äh, ihrem Haus oder vor äh, Laden hinstellen. Es gibt ein bisschen widersprüchliche Informationen, weil äh, während der Proteste wurde Internet abgeschaltet, Zahlung mit Karte wurde unmöglich, äh, Leute hatten Angst vom Bankomat Geld abzuholen, also konnten sie nicht Lebensmittel einkaufen. Und die sind dann auf jeden zurück, dass auch Stadtbevölkerung irgendwann übergeht, alle das Lebensmittel äh, zu plündern. Aber überwiegend ist Darstellung, na, das sind halt Leute vom Land, sie plündern in den Städten, Stadtbevölkerung mag sie nicht, sie mögen Stadtbevölkerung nicht. Das ist dann auch so quasi, äh, ein Teil des Protestes ist demoralisiert. Daraufhin erklärt, also Präsident äh, wechselt von Zugeständnissen zu Drohungen und ermahnt Jugend äh, an ihre Zukunft zu denken. Dann nennt er die protestierenden Terroristen und Verschwörer, nennt das einen Stadtstreich und ruft Organisationen des Vertrages für kollektive Sicherheit zu Hilfe. Das ist ein naja, quasi Versuch, dem NATO etwas entgegenzusetzen. Russland, Belarus, Kasachstan, äh, Armenien, Kyrgyzstan, Tadschikistan, Aserbaidschan, Georgien und äh, Aserbaidschan, Georgien und äh, Usbekistan sind ausgetreten. Die doktor ist auch nicht dabei, bin die Sieger. Auf jeden Fall, diese Länder haben zum ersten Mal einen richtigen Einsatz. Im kollektiven Vertrag steht, das ist eigentlich nur zur Abwehr von äußeren Angriff, aber weil der kasachische Präsident gesagt hat, das ist von Ausland vorbereitete Aktion gewesen. Und im nächsten Atemzug sagt er auch, da sind Terroristen, das wird von Vorwarnung, hat sie geschossen. du hast noch so zwei Minuten. Ja. Der Rest kennt er ja. Aufstand wird niedergeschlagen und daraufhin erklärt der Präsident, dass alles einerseits eine Verschwörung, aber statt machtwirtschaftliche Reformen erklärt er jetzt vom vorherigen Regime seines grundreichen Vorgängers, haben nur wenige profitiert und jetzt sollen diese wenige in eine Stiftung einzahlen, damit diese Stiftung dann soziale Wohltaten verteilt. Beginnt Verwandte des alten Präsidenten von Ubal zu feuern oder sie gehen selber und äh, erklärt eigentlich dieses Wegzug der Polizei äh, zu einer Verschwörung des äh, Sicherheitsdienstchefs, der auch sehr eng mit dem alten Präsidenten zusammen Und von allen Verschwörungstüren kommen wir zum nächsten Punkt. Alle Verschwörungstüren, die jetzt über diesen Aufstand hört, vergisst sie und tritt sie in Tone, bis auf eine, die vielleicht Aufmerksamkeit verdient, nämlich warum hat sich die Polizei so schnell zurückgezogen. Da ist tatsächlich, also äh, die hat dann so auch so eine Fortsetzung. vielleicht hat dieser Sicherheitschef auch diese Leute vom Land in die Städte gekarrt, ich glaube, das ist in so einem Land mit so viel Armut nicht unbedingt nötig. Aber dass Polizei äh, so schnell weg war, dass, da könnte man tatsächlich äh, ins Grubeln kommen. Habe ich noch eine Minute Zeit? Auf jeden Fall, ja, äh, ja. was gegen alle Verschwörungstheorien spricht, äh, man beobachtet einfach, wie nervös äh, die kasachische Regierung äh, reagiert hat, der neue Präsident reagiert hat. Und wie diese Drohungen und Zugeständnisse sich abgewechselt haben und man sofort Ja. Sie hatten reell Sorgen und Angst und äh, ja vielleicht noch zu dieser Intervention, weil äh, zwei Tage nach dem Beschluss, äh, jetzt interveniert diese Truppe, wurde gesagt, oh Gott, Russland jetzt liefert jetzt zwei Frontenkrieg und äh, wie wird das ausgehen, aber eigentlich war das eigentlich eine sehr kleine Truppe. Das hatte vor allem, naja, Effekt, dass die kasachische Sicherheitsapparat auf einmal wieder konsolidiert äh, zu sehen war. Weil davor war es nicht klar, auf wem hören noch äh, Sicherheitskräfte in Kasachstan. Und als diese Ankündigung war, okay, die Interventionstruppe steht bereit, hat sich auch die kasachische Polizei irgendwie wieder gesammelt und angefangen, äh, naja, auf Leute zu schießen. Das, äh, also Kasachstan ist ein Land riesig groß als europäisches Kontinent. Äh, und interveniert haben 2500. Und die sind auch. Weil waren eigentlich, soweit ich verstanden habe, nur in, in Almaty, also in der Hauptstadt, wo am meisten Reiz gab. Also für, für eine Stadt reicht es vielleicht, aber für ein ganzes Land ist jetzt keine Besatzungsmacht. Und der äh, Präsident hat auch äh, sehr schnell gesagt, ihre Aufgabe ist erfüllt und jetzt können sie, müssen sie es auch zurückziehen. So, weil vielleicht ein bisschen wenig Fazit und zu viel Zusammenfassung der Ereignisse, aber Zeit drängt damit. Mal. Danke sehr, Evgeni. Ähm, genau, wir kommen ja auch noch mal in eine Diskussion und bei Fragen und am Schluss auch noch mal zu ähm, politischen Schlussfolgerungen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, total okay. Ähm, ja, dann <lacht> würde ich jetzt Dima bitten, ähm, 20 Minuten und seine Einschätzung zu geben. Hallo, liebe Genosses. Äh, kann man mich gut hören? Alles in Ordnung? Ja, okay. Also, besonders Besten, liebe Grüße an. Deine, Deine, Deine, Deine Verbindung ist nicht die beste, aber äh, ich hoffe, das wird gehen. Okay, gut. Besonders liebe Grüße an äh, Genosses aus äh, Bremen: Elisa, Sarah, Genia, Sebastian und die anderen, die ich wahrscheinlich nicht kenne. Okay. Ähm, was, ist, äh, was ist Kasachstan? Das ist eine gute, interessante Frage. Ja, es klingt verdammt exotisch. Ja, Wer eine von diesen unzähligen Stunts. In der Region, ja. vor allem Kasachstan ist ein äh, Lieblingskind äh, des westlichen Kapitalismus in der Region, muss man schon sagen. Äh, Kasachstan dürfte ziemlich viele, kasachische Elite, kasachische herrschende Klasse dürfte ziemlich viele Sauereien durchführen, ohne dafür richtig Kritik aus dem Westen zu bekommen. Ja, also die, die, die älteren Safau-Genossen kennen noch äh, zum Beispiel Massaker in Janau sehen vor zehn Jahren, wo die dass die Regime äh, den, den Streik der Ölarbeiter äh, zerschlagen hat. Ja. Ähm, Tony Blair, ehemaliger Premierminister von Großbritannien und The Knight, The Knight of Her Majesty, äh, er war äh, jahrelang Berater von ähm, Nazarbayev, von, äh, von Autor autoritärregierenden Präsidenten, äh, bekam dafür auch eine Million pro Monat. Deutschland hat einen sehr profitablen, seltenen Erdevertrag mit äh, Kasachstan und liefert übrigens Waffen auch nach Kasachstan, muss man auch erwähnen. Ähm, die USA verfügt über 75 Prozent, die amerikanischen Kapitalisten über den größten Ölfeld in der Region, das war, um zu verstehen, das war wenn ich mich nicht irre, das größte Ölfeld in der, in der letzten Phase der Sowjetunion, das entdeckt wurde, also das äh, richtige Schnäppchen. Ja, wenn es um Investitionen geht, äh, absolute Nummer eins in Kasachstan ist die USA, Nummer zwei, Niederlanden, äh, Nummer drei, Russland, China, Russland und China, Russland investiert ungefähr so also 43 Milliarden in Kasachstan. ist viel Geld, und das ist auch, denke ich mal, es wird langsam klar, dass Kasachstan ist ein, faktisch ein halbkoloniales Land ist, ja, also ein Land, aus dessen mit allen Mitteln, mit militärischen, politischen, und wirtschaftlichen Mitteln Mehrwert herausgepresst wird, ja, obwohl das Land formell, sorry, unabhängig bleibt. Ähm, und das Modell ist für das Land ist eigentlich tödlich, also das halbkoloniale Modell, Wirtschaftsmodell. Also man nennt das auch äh, der Kompradorkapitalismus, also ein Kapitalismus, wo die lokalen Eliten eigentlich faktisch im Dienste von äh, großen Mächte stehen und äh, alle Ressourcen des Landes zur Verfügung für imperialistische Stellen, ja, Compradore, wenn ich mich nicht irre, das ist ein spanisches Wort, kommt natürlich aus Zentralamerika. Ja. Ähm, dieser Comprador kapitalismus hat dazu geführt, dass Kasachstan sich wirtschaftlich extrem einseitig entwickelt hat in den letzten äh, 30 Jahren. Faktisch, nach dem Zusammenbruch von Sowjetunion, alle möglichen Industriezweige sind faktisch verschwunden. Also, der Zweig, was richtig momentan richtig sehr gut entwickelt, das ist äh, Rohstoffproduktion und Bearbeitung. Ja, also ähm, Ölfelder, äh, Erdgasindustrie, äh, äh, Metallproduktion, äh, äh, äh, seltene Erdeforderung, solche Sachen. Also, diese Wirtschaftszweige entwickeln sich ziemlich gut bringen auch den lokalen und internationalen Kapitalisten richtig viel Kohle. Also in Kasachstan gibt es richtige Milliardäre, ja, also muss man schon sagen. Aber diese Wirtschaft braucht eigentlich nicht so extrem viele Leute. Ja, also zum Beispiel in Gas, Öl, Metall, seltene Erdeindustrie, in der Uranindustrie, arbeiten so ungefähr so, ja, kann man so grob sagen, zwei Millionen Industriearbeiter, ja okay, man braucht so ungefähr noch drei Millionen für Transport, Stromproduktion, äh, so, so alle möglichen Services, keine Ahnung, IT und so weiter, ja, aber das, das sind fünf Millionen, ja, von zwanzig. Und faktisch, der Rest der Arbeitskraft, der Rest der Arbeiterklasse sind die Leute, die fast alle prekär beschäftigt sind, ja. Also wenn man nicht einen Job in der Ölindustrie hat oder in der Gasindustrie oder in welcher schrecklichen Kupferproduktionsfabrik, ja, äh, dann ist man faktisch, befindet man sich am Rande der Gesellschaft. Ja, dann arbeitet man am Bazar, ja, also an einem Markt ja, oder man jobbt ein bisschen als Fahrer oder als Taxifahrer oder als Möbelträger und schon übermorgen ist man entlassen und dann muss man sich einen neuen Job suchen. Ja. Und äh, so ein paar Zahlen, ja, zum Beispiel in Kasachstan, formell gibt es drei Millionen sogenannte selbstbeschäftigte Unternehmer. Also in Kasachstan gibt es drei Millionen Unternehmer. Das ist aber kein Mittelschicht wie in Deutschland. Das sind drei Millionen Leute, die keine Ahnung, eine Zige haben und äh, Milch von dieser Zige morgens verkaufen und abends als Taxifahrer arbeiten. Ja? Also willkommen in ja, sozusagen. Ja? Äh, noch fast eine Million ist äh, offiziell arbeitslos. Das bedeutet, dass mindestens, also wir können schon äh, verstehen, dass ungefähr vier Millionen Menschen sich in prekäre Arbeitsverhältnisse befinden, ja. Und der Rest, ist, es gibt auch so welche, so also ältere Menschen, Rentner, äh, Kinder, äh, die Menschen, die krank sind und nicht arbeiten können, ja. Also Faktisch, was die Hälfte des Landes, was die Hälfte der Arbeiterkla äh, Arbeiterklasse sind, Leute in prekärer Arbeitsverhältnisse. Ähm, ich habe schon gesagt, Kasachstan ist ein Lieblingskind von westlichem Imperialismus, ist ein Lieblingskind von, äh, das ist ein Koprado-Kapitalismus und die besten Traditionen vom Koprado-Kapitalismus hat Kasachstan seit, seit dem Jahr 1996. Chilinesisches Rentensystem eingeführt. Also, Rentensystem in Kasachstan ist genauso katastrophal wie in Chile. Äh, Kasachstan war absolute Vorreiter in Abschaffen von äh, alle stützenden sozialen Systemen. Also, Sozialsysteme praktisch abgeschafft im, im Lande, ähm, äh, Also, ziemlich starke Agrar- Landwirtschaftssystem, was vor 30 Jahren existiert ist in Kasachstan, ist extrem degradiert. Und Jenny hat darüber erzählt, bei dieser sogenannten Manbets, äh, man kann diese Leute auch ihre Wanderarbeiter nennen. Ja? Das sind die großen, großen Massen von ehemaligen ländlichen Bevölkerung, die in die großen Städte strömen und versuchen, da mindestens irgendwelche Jobs zu finden, weil sie. In Dörfer nicht mehr arbeiten und verdienen können und äh, gar keine Wahl haben. Ja? Und äh, um zu verstehen, äh, wie groß sind diese Massen von Menschen, zum Beispiel allein um Almaty. Almaty ist die ehemalige Hauptstadt des Landes, die größte Stadt des Landes. Um Almaty leben zwischen eine Million und eine Million 500.000 Menschen, niemand weiß genau, wie viele. Also die Leute basteln Häuser selbst auch, äh, keine Ahnung, aus äh, äh, Ziegelsteine, Schnee und, äh, und, und Schmutz und, und so weiter. Ja, leben da. Die Regierung versucht, diese Leute ständig zu verdrängen mit bulldöser und Polizeigewalt. Äh, unsere Organisation hat äh, vor zehn, vor zwölf Jahren an... Äh, Verteidigung von dieser Favelas teilgenommen. Also, unsere Genossen haben auch gekämpft äh, zusammen mit diesen Leuten, mit dieser verarmten ehemaligen Landbevölkerung gegen Polizei. Man kann anschauen auf unserer Website Artikel dazu, sogenannte Schanerak-Protesten. Ja? Diese Leute bilden in Kasachstan so eine Schicht von klassischen Proletariern, die zentralasiatischen Zankyloten, ja, wenn man das, wenn man französische Terminologie aus äh, 18. und 19. Jahrhundert benutzt, da sind Das ist eine sehr junge Bevölkerung, extrem verarmt, aber untereinander sehr solidarisch organisiert, ja, oft die Leute also aus große Familien, vielleicht sogar aus größeren überfamiliären Schulen, größeren Sieben, die einander sehr gut kennen, die in Gemeinde organisiert sind, die nichts zu verlieren haben und deswegen sehr kämpferisch sind. Und diese Leute sind täglich in Gewalt der Polizei ausgeliefert. sind. Ja, das ist zum Beispiel, als ich unsere Genosses in Kasachstan besucht habe, hat man vor Jahren natürlich, ja, dann erzählte man mir äh, über die Gewöhnheit von kasachischen Jugendlichen, die Taschen in ihre Hosen und Jeans zusammenzunehmen, weil sie Angst hatten, dass sonst die Polizei wird die Drogen reinwerfen und sie im Gefängnis stecken oder sie erpressen deswegen. Ja? Das sind die Verhältnisse, in denen diese Millionen von jungen, kämpferischen, extrem verarmten Menschen leben. Ja, Okay, die Proteste begannen in Westkasachstan. Also das ist ein Teil des Landes, wo ganz viel Öl und Gas gefordert wird. Im Dezember 2021, also genau vor vier oder fünf Wochen, hat ein a, amerikanisches Unternehmen, äh, äh, was in diesem Tingis-Ölfeld arbeitet, also und was Chevron und, äh, wie heißt das? X, äh, X-Öl, äh, äh, muss ich nachschauen, ich habe vergessen, wie das heißt, genau, aber auf jeden Fall Chevron hat da 50 Prozent der Aktien. Ja, äh, dieses Unternehmen hat an einem Tag 40.000 Arbeiter entlassen. 40.000 Arbeiter. Ja? Und ähm, natürlich, das klingt zuerst, und ich würde ich gerne ein bisschen über das Leben von diesen Menschen erzählen. Ja? Natürlich, das klingt toll, äh, in irgendwelchen Öl- oder Gasunternehmen zu arbeiten. Aber faktisch, faktisch, herrscht in Westkasachstan, in dieser Region eine Massenarbeitslosigkeit. Und normalerweise in einer großen Familie gibt es im besten Fall ein einzige. sehr sind zwei Arbeiterinnen, die an einem Öl- oder Grasfeld arbeiten. Und die anderen, sieben, acht, zehn, zwölf Familienmitglieder, haben gar keine Arbeit. Und das ist sehr oft, dass drei, vier Erwachsenen an einen einzigen Arbeiter oder Arbeiterin angewiesen sind. Und wenn dieser Mensch Arbeit verliert, dann, dann, dann hat die ganze Großfamilie gar kein Geld mehr. Die Leute müssen buchstäblich für hungern, weil dieser Westkasachstan nichts anderes als eine Winterwüste ist. Das ist eine Wüste, wo im Winter minus 30 ist und im Sommer plus 40. Das ist das katastrophalste Klima, was man überhaupt vorstellen kann. Und in diesen region, die Preise sind sehr hoch, weil man fast alles aus anderen... Des Kasachstan bringen muss. Also, wenn die Leute da kein Geld haben, dann haben sie ein richtiges Problem. Sie können nicht mal ein Gärtchen aufbauen und da etwas pflanzen, weil Klima so scheiße ist. Ja? Und die, genau deswegen waren auch die Arbeiter, Arbeiter in West-Kasachstan so kämpferisch, so solidarisch. Also, Genia, Evgeny hat bereits erzählt, dass im Land ist faktisch alles verboten ist. Politische Parteien sind verboten. Uh, uh, offizielle Gewerkschaften sind verboten. Also faktisch, die Arbeiterklasse kämpft in Traditionen und in Zustände vom 19. Jahrhundert. Jeder Streik ist illegal. Wenn Streiks geführt werden, kommen welche Mafiose, kommt die Polizei. Die Leute werden entführt, erpresst, geschlagen. Und trotzdem trotzdem kämpfen diese Kollektive der Arbeiter Und sie das ist nicht nur, dass sie kämpfen, sie gewinnen auch. Es gab eine Reihe von erfolgreichen Streiks ähm, äh, im Jahr 2020 und 2021. Es gab eine Welle von radikalisierter Streiks, die Arbeiter, die ähm, äh, die Ölfelder, Gasfelder, die Fabriken besetzt haben und sie gegen äh, Streikbrecher und Polizei verteidigt haben. Okay. In den letzten Monaten versuchte allerdings das Regime, diese, Streik, diese Streiks und diese Streikende, diese Kollektive der Arbeiter, diese illegale Gewerkschaften juristisch zu erwürgen. Es gab eine Reihe von ähm, Entscheidungen vom Gericht, also die Leute wurden im Gefängnis, äh, die Löhne wurden trotzdem runtergedrückt. Ja? Und ähm, Management von diesen Konzernen, von diesen internationalen Konzernen hat sich mit, mit dem Staatsapparat vereinigt, um, die, um Druck auf die Arbeiter maximal ähm, aufzuüben. Gleichzeitig, aufgrund von internationaler Weltwirtschaftskrise und aufgrund von ähm, Inflation überall auf der Erde und vor allem Inflation in, in der amerikanischen Wirtschaft, das hat dazu geführt, dass ganz viele Lebensmittel, ganz viele Produkte zweimal teurer geworden sind in Kasachstan. Und in Westkasachstan, wo die Streiks begonnen sind, sind einige Lebensmittel drei-, viermal teurer geworden, sind, weil man sie mit Transport nach Westkasachstan bringen müsste. Also diese Erhöhung von Erdgas, Flüssiggaspreise war nur der letzte Tropf in einer Reihe von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen. Ja? Also, wir haben eine sehr radikalisierte Arbeiterklasse, bereits mit Kampf- und Siegerfahrung. Wir haben eine Verschlechterung von Lebensbedingungen, Preise. Wir haben unglaublich mafiosemäßig agierende äh, Staatapparate und Konzerne. Und natürlich, man bräuchte nur noch eine Funke, damit sich alles entflammte. Wie sich alles entflammte, wie sich alles entwickelte, schaut bitte äh, unsere Artikel zum Thema. Grob gesagt, äh, Streiken Janausi ist auch eine symbolische Stadt, eine sehr wichtige Stadt aus äh, Sicht von äh, Klassenkämpfen. Die Streiken entwickelte sich zuerst in einen Regionalstreik, Regionalgeneralstreik General in Westkarakter und später faktisch in einen nationalen Generalstreik in ähm, Rohstoffindustrie. Ne? Ähm, die Arbeiter haben eine Reihe von Forderungen aufgestellt. Die auch ziemlich schnell von der Ebene von rein wirtschaftlichen Forderungen auf Ebene von politischer Forderungen sich entwickelt haben. Es ja. also begann mit Forderungen nach Ende von sogenannter Optimisierungspolitik. Ja, Optimisierung bedeutet im Kapitalismus äh, Entlassung, Outsourcing und so weiter. Ja. Also die äh, westlichen, chinesischen und russischen Konzerne haben in den letzten Jahren Hunderte. Ich übertreibe hunderte, Sau tausende Arbeiter outgesourced in sogenannte Service-Firms. Firms, ja, und äh, das bedeutete, dass nichts anderes als äh, L Lohndruckerei war. Ja. Ähm, die Arbeiter haben äh, gefordert die Legalisierung von unabhängigen Gewerkschaften, äh, Stopp an äh, Entlassungen von äh, Streikenden, aber auch ganz schnell allgemeine politische Freiheit, die Freiheit für die äh, politischen Parteien, die, Arbeit, äh, die Freiheit für das äh, Recht auf äh, unabhängige Wahlen und so weiter. Und diese Funke, diese Proteste der organisierten Arbeiterklasse in, äh, in dieser Rohstoffindustrie hat sich am Ende in richtige politische Kämpfe entwickeln. Mindestens in zwei Städte in Aktau und in Janausen könnten wir faktisch eine so etwas wie Arbeiterrätebau beobachten. Man hat das anders genannt. Auf kasachisch klingt es Aksakalrat, also auf Deutsch klingt es ungefähr so etwas wie Obleuterrat. ja. In Aktau hat man quasi die ganze Macht in der Stadt übernommen, richtige Barrikaden am Rande der Stadt aufgebaut. Und in Almaty, treibende Kraft und Protesten waren diese, diese, diese ähm, ehemalige ländliche Bevölkerung, diese Wanderarbeiter, diese innere Migranten, ja, was, welche Genia und, und die bereits beschrieben haben. Diese Leute, die sehr jung sind, sehr kämpflich, die richtig nichts zu verlieren haben, der richtige klassische Proletarier, klassische Sankt Deswegen die Kämpfe haben direkt einen sehr radikalen Charakter genommen. Natürlich, die Leute, die jahrelang von Polizei dran saniert werden. Das Erste, was sie machen, sie entmachten die Polizei, sie lassen die Polizei laufen, sie stürmen die Polizeiabteilungen. Man kann das ein bisschen mit blm protesten in den USA vergleichen. Ja? Diese Leute haben sich auch ziemlich schnell bewaffnet. Sie haben richtige Kämpfer mit schwer bewaffneter Gendarmerie geliefert und auch mit kasachischer Armee. Natürlich, weil es eben keine politische Kraft, keine organisierende Kraft im Lande gab, wurden diese Leute zurückgeschlagen. Und das Regime bekam die Unterstützung aus, äh, aus Russland, äh, hat die Möglichkeit bekommen, zuerst äh, die Hauptstadt zu verteidigen, also Nussultan. Äh, äh, später haben sie die Möglichkeit bekommen, die, äh, mit Panzer und Armee in fast in alle Städte einzumarschieren. Wir haben die Protestierenden gespalten. Wir haben zum Beispiel so nationale Frage als Spaltungsmoment benutzt. Wir haben versucht, die Russischsprachigen Arbeiter in Angst und Schrecken zu verjagen unter dem Motto. Das sind alles Terroristen. 20.000 Terroristen im Lande. Ja? Sie wollen nichts anderes als Köpfe abschneiden. Ja? Also heute wir, morgen ihr. Ja? Und ähm, teilweise haben sie das äh, in der Tat äh, geschafft.